Und dann würden wir den neuen Bürgermeister krönen, sozusagen. Das darf aber ähm, kein Diktator sein. Gibt es dazu konkret irgendwelche Fragen? Solange es kein Diktator davon ist Diese dazu wir nicht, aber ich eine Frage. Was fragen Sie mich denn? Ich war nur die Bürgermeisterin bei mir hat es funktioniert. Warum ist, da ist das schwarze Brett rot? Das Dorf denn so klein und schön ja. Ich glaube ich würde sagen, dass wir das mal ein bisschen überspringen, weil ähm, ich glaube keiner von euch hat die Nerven sich das mal anzuhören. Ja. Der mit dem cool Cape. Der Herr! Reden Sie! Hallo? Gute Junge. Guten wir, müssen, Tag. Äh, wir müssen Jack dazu bringen, auch zu reden. Ja. Erklär das, okay? Zeigen, bleiben Sie stehen! Selbst er hat so gut gesagt. Wenn er sie macht, ich gehe Eisenfarm. Ja, also Leute, willkommen bei Minecraft Winter 4. Das ist das neue RP-Projekt wo ich mitmache. Manche mögen sich vielleicht noch an das Projekt Minecraft Toria oder Minecraft äh, Stadt oder wie das auch Scheißhaufen hieß, da erinnern. Minecraft Toria ist im Prinzip in einer anderen Zeitlinie, also spielt in einer anderen, aber es war das gleiche Serverteam, team damals gespielt hat. Der große Unterschied war nur, dass ich damals einen Scheißrechner hatte und jetzt keine. Ich habe sogar streng genommen zwei und in den nächsten Folgen werdet ihr auch noch mal ein paar RTX-Shader-Aufnahmen sehen. Denn das Traurige ist, mein Gaming laptop hat aktuell in Sachen Minecraft mehr Leistung, was mein normale Shader betrifft. Vielleicht kennt sich ein von euch aus, aber ähm, ja, ich habe 32 gb DD4-Ram. Die sind allerdings nur auf 2200 MHz getaktet. Vielleicht liegt es das daran, dass der Shader bei mir so scheiße läuft. Ich will ja auch gerade mit dem Los spec shader ja? Das ist ja nichts Krasses, was ich hab. Ich, ich denke generell schon, also ich habe viele Ziele, wie ich ja eben schon gesagt habe, wir sind die Arbeiterschaft, wir müssen Bann hier bauen. Und das kommt nicht, weil ich einen EB-Skin habe, sondern weil ich es so gesagt habe. Und ich meine auch meine RP-Geschichte, ich bin Arzt. Also natürlich denkt es am Anfang in der Arbeit Arbeiter und später entwickle ich mich dann zum Arzt weiter, ja. Weil jeder kennt Felix Baseman. Das ist schlechthin der beste Medic der Welt. Der ist dafür bekannt und wird dafür auch geliebt. Lalalala. Lala. Hallo? Wunderschön. Krieg ja, ich dann auch gratis Weihwasser? Kriegst du einen Scheiß gratis? Das Leben ist hart. Gearbeiten! Yeah. Diese Kohle, cool die ist zum harten Arbeiten in den Minen geholt worden, ja? Wenn sie glauben, dass sie einfach hier alles kostenlos bekommen, dann sind sie falsch. Ah! <lacht> 24 Tage haben wir. Bis zur... Boot. Das wird wunderbar. Ja, ich, schon, wir sind wir sind. ich hoffe, sagen, wir, wir werden ein als Gottesdienst bei Ihnen abzuhalten. stelle ich mir bestimmt gut vor, aber ich muss, äh, ich, bin ich zu dem Zeitpunkt leider ähm, nicht mehr. Ich denke, wir, der, wir haben ja. noch einige Sonntage mit Und. mit einigen einigen Möglichkeiten. Bürgermeister, dunkelblauen was Sie leise Gucken immer so ein bisschen seitlich auf den Herrn mhm. der hat eine andere Augenfarbe als er Ei, als er also ne? Kontaktlinsen, ja nichts verboten also, ich, also ich will ja. Ja. sagen aber ja ich bin da schon ziemlich sehr persönlich was sie hier machen ja? sie gucken mir unter ah, meine ja, persönliche Schutzkappe Das ist nicht ohne Grund so ja? Also, die dafür, Wir müssen ihn ja für nichts verurteilen. Ich, ich gebe ihn dafür eine Facke. Oh. Ich mag sie. Oh, ich verurteile. Also ich mag sie nicht. Ich, ich habe ja noch nicht. Ver verurteilen Sie die Arbeit, das schafft ihr ja. Nein, habe ich doch gerade gesagt. Dann ja? will ich hoffen für sie. Einmal.